Auditorium, Liebe Studierende und Lehrende sowie andere Interessierte, herzlich willkommen zu unserem Praxisbericht über innovative Hochschullehre durch Partizipation studentischer TutorInnen. Diesen Vortrag haben mein Kollege Samuel Sindu und ich, Ulrike Timmler, anlässlich der DGHD-Tagung am 12. März 2020 online gehalten. Die ursprünglich auf Präsenz ausgerichtete Tagung musste aufgrund der Corona-Krise komplett als digitale Tagung umgestaltet werden. Das war für viele Vortragende eine Herausforderung und wir haben uns dieser sehr gerne gestellt. Damit unser Vortrag auch anderen zugänglich gemacht wird, haben wir uns entschieden, ihn nachzubearbeiten und auf unserer Webseite www.tutoren.uni-frankfurt.de zu veröffentlichen. Der Praxisbericht bezieht sich auf die Arbeit des Tutorenqualifizierungsteams der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Zum Team gehören als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen Bettina Kühn für Koordinierung und Organisation, Ulrike Timmler für Training, Coaching und Konzeptentwicklung und als studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte Eva Bein, Jan Eggert und Samuel Sindow für Tutorentrainings, Peer-Coaching und Konzeptmitgestaltung. Ich möchte ganz kurz etwas zum Gesamtprojekt sagen und dann zur Konzeption unserer Tutorenqualifizierung. Im Rahmen des Bund-Länder-Programms Qualitätspart Lehre war die Goethe-Universität mit ihrem Projekt Starker Start ins Studium in zwei Förderphasen dabei. Seit Projektbeginn wurde die Qualifizierung für TutorInnen in vielen Teilprojekten in allen Fachbereichen der Goethe-Universität ausgebaut. Eines dieser Teilprojekte wird von unserem Team umgesetzt. Wir verantworten das Frankfurter Tutorenzertifikat und das damit verbundene Qualifizierungsprogramm. In der ersten Förderphase umfasste das Zertifikat ein Grundlagen- und ein Vertiefungstraining mit den Themen wie Rollenverständnis, Lehrplanentwicklung, Methodeneinsatz und Umgang mit Störungen. Hier sehen Sie unser aktuelles Plakat. Mit diesem Corporate Design wurde unser Tutorenqualifizierungsprogramm und das Zertifikat eingeführt und bekannt gemacht. Mit Start der zweiten Förderphase Ende 2016 legten wir unseren Fokus darauf, studentische Partizipation im Bereich der Qualifizierung von Tutorinnen zu ermöglichen und eine partizipative Ausbildung auf Peer-Learning-Ebene zu entwickeln. Basis für meine konzeptionellen Vorüberlegungen war ein früher Baustein meiner eigenen Ausbildungsbiografie. Als Studentin und in der Fachschaft aktiv habe ich Erstsemester informiert und begleitet. Wichtig waren dabei Kontaktmöglichkeiten, um Begegnungssituationen zu schaffen, persönliche und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und den Erstsemestern als Peer, also auf Augenhöhe zu begegnen. Mit dieser Erinnerung und einer einschlägigen Literaturrecherche stiegen meine Kollegin Bettina Kühn und ich in die konzeptionelle Planung ein. In den Mittelpunkt unserer Planungen stellten wir den partizipativen Peer-Learning-Ansatz und die Kompetenzentwicklung in der tutoriellen Biografie. Über eine dreistufige Konzeption haben wir einige Meilensteine definiert die wir mit einer begleitenden Evaluierung unserer Angebote und regelmäßigen persönlichen Reflexionsgesprächen bedarfsorientiert modifiziert haben. Im ersten Step wurden Zusatzangebote entwickelt, wie Kleingruppentrainings im Blended Learning Format, Tutorentreffen mit kollegialer Fallberatung und individuelle Coachings. Der Kontakt zu den angehenden TutorInnen sollte über die Trainings hinaus Intensiviert werden. Im zweiten Step haben wir das Frankfurter Tutorenzertifikat qualitativ entsprechend der Akkreditierungskriterien des Netzwerks Tutorienarbeit ausgebaut und den Kompetenzerwerb um bedarfsorientierte Angebote, zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, Feedbackkultur, Großgruppenmoderation sowie einen hohen Praxisanteil wie gegenseitige Hospitationen erweitert. Mit einem offenen Training, Lernen auf Augenhöhe, machten wir neugierig und es entwickelten sich persönliche Beziehungen zu angehenden und bereits tätigen TutorInnen. Der erste Tutor für unseren partizipativen Ansatz bewarb sich als studentische Hilfskraft, um im dritten Step an der gemeinsamen Gestaltung unserer Angebote und der Entwicklung einer Ausbildung und Zertifizierung von Tutor-Trainerinnen mitzuarbeiten. Und genau dieser Student und heute Master der Erziehungswissenschaften, Samuel Sindu, wurde unser erster Tutor-Trainer. Er kann am allerbesten diesen Learning-by-Doing-Prozess beschreiben. Vielen Dank, Ulrike, für die Einführung und die Möglichkeit, meine Erlebnisse und Erfahrungen im Bereich der Tutorenqualifizierung zu erzählen. Ich war einer der Tutoren, der am offenen Training Lernen auf Augenhöhe teilgenommen hat und sich auch direkt beworben hat. Als Masterstudent der Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung fand ich die Möglichkeit als studentischer Trainer in der Tutorenqualifikation mitwirken zu können sehr spannend. Das Verständnis von Lehre als Gemeinschaftsaufgabe mit einem Fokus auf partizipativen Peer-Learning sprach mich dabei besonders an. Durch die Professionalisierung von TutorInnen Hochschullehre zu verbessern im Sinne eines Bottom-up-Ansatzes empfand ich relevant und zeitgemäß. Denn gute Hochschullehre hängt nicht nur von den Lehrenden selbst ab, sondern auch von den Bedarfen der Studierenden. Und wer kennt diese Bedarfe von Studierenden besser als diese selbst? Daher gefiel mir das Selbstverständnis, TutorInnen als ExpertInnen in ihrem eigenen Wirkungsfeld anzuerkennen und sie darin zu stärken, ihr Wissen aktiv in kreative und innovative Weiterentwicklungen mit einzubringen, sehr spannend. Genau dies konnte ich auch tun. Daher möchte ich meinen eigenen Werdegang im Sinne einer tutoriellen Biografie exemplarisch darstellen. Vom Masterstudenten hin zum Tutor und über eine Qualifizierung hin zum Tutortrainer. Interessanterweise konnte ich auch Inhalte meiner Masterarbeit, in welcher es unter anderem um didaktische und lernpsychologische Ansätze ging, in die tutorielle Arbeit mit einfließen lassen. Dadurch konnte ich meine eigene Forschung mit einer Lehrtätigkeit im Hochschulkontext verknüpfen und gleichzeitig Impulse setzen, dass auch NachfolgerInnen davon partizipieren können. Sehr früh habe ich mit dem Team Tutorenqualifizierung eine weitere Generation von TutortrainerInnen finden und deren Kompetenzerwerb begleiten können. An diesem modifizierten Schaubild wird ein zentraler Ansatz der soziokulturellen Theorie des russischen Psychologen Lev Vygotsky dargestellt. Vygotsky, welcher davon ausging, dass sich bestimmte nicht ausgeprägte Fähigkeiten und Kompetenzen mit Hilfe eines more knowledgeable other erkennen lassen. Diesen Entwicklungsbereich, welchen die Lernenden durchlaufen, nannte Vygotsky, The Zone of Proximal Development oder die Zone der nächsten Entwicklung. Diese kann als ein Maß für das Lernpotenzial einer Person relativ zu seinem momentanen Entwicklungsstand angesehen werden. Genau an dieser Stelle sehe ich die Tutor-Trainerinnen. Als Ermöglicherinnen, für andere Tutorinnen zu fungieren, damit sich diese selbst entsprechend ihrer individuellen Zonen entwickeln können. Warum ergreifen nun TutorInnen die Möglichkeit, sich zu TutorTrainerInnen ausbilden zu lassen? Die Gründe dafür mögen innerhalb der Studierenden divergieren, allerdings ist meist eine Portion Neugier dabei, der Wille, aktiv Hochschullehre mitzugestalten und natürlich die Möglichkeit, seine eigenen Kompetenzen zu entwickeln. Auf diesen Punkt gehe ich nun genauer ein. Von Anfang an war es uns wichtig, neben den fachlichen Inhalten, den Studierenden eine Haltung zu vermitteln. Deshalb verfolgen wir einen holistischen Ansatz in unserer Didaktik. Wir möchten Kopf, Herz und Hand ansprechen. Schon Aristoteles sagte, den Geist zu bilden, ohne das Herz zu bilden, ist keine Bildung. Während der studentische Geist durch fachlichen Input im universitären Kontext sicherlich nicht unterfordert ist, Erscheint das Lernen im emotional-sozialen und auch im praktischen Bereich tendenziell unterentwickelt. Als Bild ausgedrückt wäre dies ein riesiger Wasserkopf mit einem kleinen Herzen und mickrigen Händen. Die neurobiologischen Erkenntnisse bestätigen das Zusammenspiel von Emotion und Kognition. So ist es sehr gut belegt, dass Angst das Lernen massiv hemmen kann. Daher nahm ich die Tutorenqualifizierung als ein Geschenk- und Ermöglichungsfeld wahr, um im kleinen Rahmen Lehre auf eine neue, Art und Weise anzugehen und den Freiraum zu nutzen, um mein Wissen mit einzubringen. Das Ziel der Entwicklung von Kompetenzen ist die Professionalisierung und die berufliche Qualifizierung der Studierenden. Die persönliche Kompetenz setzt sich in unserem Trainings zusammen aus der Selbst- und Sozialkompetenz. Daneben steht die fachliche und methodische Kompetenz. Je nachdem, an welcher Stelle sich eine Person im tutoriellen Werdegang befindet, können verschiedene Kompetenzen entwickelt werden. Studierende, welche anfangen als Tutorinnen zu lehren, werden sich persönlich zum Beispiel im Bereich der Selbstregulation entwickeln können. Durch die fachliche Ausbildung können didaktische Grundlagen erlernt werden. Eine mögliche und relevante methodische Kompetenz ist die Aktivierung von Studierenden im Tutorium. In der Entwicklung der Tutortrainerinnen ist uns der Aspekt der Authentizität sehr wichtig. Eine ehrliche und unverstellte Kommunikation, die auch persönliche Eigenschaften zeigt wie Authentizität und Transparenz, sorgt dafür, dass Vertrauen aufgebaut werden kann und ermöglicht somit die Etablierung einer angstfreien Atmosphäre. Durch die Möglichkeit als Tutor-Trainer eigene Trainings zu entwickeln, konnte ich auf Augenhöhe die individuellen Interessen der Studierenden aufgreifen und darauf eingehen. Diese Tagestrainings bedürfen einer genauen didaktischen und methodischen Planung und geben den TutorInnen Struktur und Halt. Gleichzeitig sind sie ein Experimentierlabor, in dem sich TutorInnen ausprobieren und ihr Potenzial im Sinne einer beruflichen Professionalisierung entdecken können. Der Umgang mit Gruppen und der Einsatz von Führungs- und Steuerungsmethoden gehören zu wichtigen Kompetenzen eines Trainers. Gerade diese Fähigkeiten sind für das Arbeiten in Teams auch außerhalb der Universität im Berufsleben von hoher Relevanz. Somit verstehen wir auch diese Qualifizierung von Studierenden für das spätere Berufsleben als Teil der Third Mission – unter diesem Gesichtspunkt ist uns daher auch die Einbindung von externen Trainern wichtig, die mit ihren neuen Ideen und heterogenen Biografien die bereits vorhandene Interdisziplinarität unseres eigenen Teams vergrößern. Auf die Entwicklung unseres Teams möchte ich nun genauer eingehen. In unseren Prozessen gab es immer wieder Zeiten der Reflexion und Neujustierung, so dass wir einige Phasen identifizieren konnten. Zu Beginn kamen wir zusammen, da es ein gemeinsames Interesse gab, die Qualifizierung von Studentischen Tutoren an der Goethe-Universität. Die intrinsische Motivation an der Thematik war und ist ein wichtiger Baustein für das Zusammenfinden der Gruppe. In der zweiten Projektphase wird aus einer Gruppe ein Team, das Team der Tutorenqualifizierung. Von Anfang an war der Aspekt der Partizipation und des Austausches auf Augenhöhe ein fundamentaler Pfeiler unserer Kollaboration. Das gemeinsame Erarbeiten, das Einbringen unterschiedlicher Vorstellungen, und der interdisziplinäre Austausch eröffnete uns allen neue Möglichkeiten. Den Höhepunkt unserer gemeinsamen Praxis bildeten die gemeinsam entworfenen Trainings und als Highlight unsere Tutor Summer School. Aktuell befinden wir uns in einer Phase, in welche sich die Zusammenarbeit verlagert und es mehrere kleine Teams gibt. So haben Ulrike und ich das Vortragsteam gebildet. Schon jetzt ist allerdings abzusehen, dass sich das team Tutorenqualifizierung in dieser Konstellation nicht mehr lange geben wird. Das Studium ist beendet, ein Auslandssemester steht an. Im Perspektivwechsel mit Blick von außen auf unsere Arbeit erkennen wir, dass unsere Projektphasen den der Community-of-Practice-Phasen von Leif und Wenger 1991 und Wenger et al. 2002 entsprechen. Interessanterweise findet sich dieser Ansatz im IT-Bereich und wird für agile Teams benutzt. Diese arbeiten mit flachen Hierarchien und können Änderungen schnell entscheiden und umsetzen. Der Hochschuldidaktiker Johannes Wild hat den Ansatz der Community of Practice auf den Hochschulkontext angewandt und den Begriff der Community of Tutorial Practice geprägt. Dies entspricht unserem Selbstverständnis. Grundlegend für jede Community of Practice sind nach Wanger folgende drei Kernelemente, welche wir auch in unserer kollaborativen Arbeit wiedergefunden haben. Shared Repertoire steht für einen gemeinsamen Werkzeugpool. Mutual Engagement bedeutet frei übersetzt wechselseitige Beziehungen und Joint Enterprises meint ein gemeinsames Unterfangen. Das Erstellen von gemeinsamen Materialien wie eine gemeinsame Methodensammlung war von Anfang an Teil unserer Kollaboration. Sehr wichtig war uns darüber hinaus, dass innerhalb unseres Teams Vertrauen aufgebaut wurde, so dass mutig Neues ausprobiert werden konnte. Dabei fungierte Ulrike ein Stück weit wie eine Scrum-Masterin mit Mentoring-Funktion, um den studentischen Tutor-TrainerInnen den Rücken freizuhalten, ihre Ideen einzubringen. Unser gemeinsames Unterfangen betraf die Planung und Umsetzung der verschiedenen Qualifizierungs- und Beratungsangebote und die Entwicklung eines neuen Formates, die Tutor Summer School. Die Tutor Summer School verstehen wir als unser Meisterstück. Dabei handelte es sich um eine fünftägige Intensivtrainingswoche, welche in Kooperation mit externen Trainerinnen durchgeführt wurde. In der Vorbereitung war uns wichtig, alle Aspekte zu berücksichtigen, welche wir gemeinsam als sinnvoll und wertvoll erachteten. Wir erarbeiteten relevante Inhalte, webten eine Vielzahl an Methoden ein, überlegten uns Ansätze, wie eine positive Gruppendynamik erzeugt werden kann, welche von Vertrauen geprägt ist. Bettina Kühn und Ulrike Timmler haben uns mit ihrer Organisationserfahrung den Rücken freigehalten... und so konnte das TrainerInnen-Team sich ganz auf die inhaltliche Umsetzung konzentrieren. Die Trainings während der Summer School waren gekennzeichnet von einer arbeitsamen und gleichzeitig sehr freudigen Atmosphäre. Dabei half der methodische Wechsel mit verschiedenen Kleingruppen, so dass sich nach relativ kurzer Zeit alle Teilnehmenden gut verstanden. In Anlehnung an sozialpädagogische Konzepte setzten wir auch vertrauensbildende Maßnahmen wie Hidden Friends ein und konnten damit die Beziehungsbildung der Teilnehmer untereinander und zu den TrainerInnen intensivieren. Das hat maßgeblich die Gruppendynamik positiv beeinflusst. Der lachende Tutor auf diesem Bild ist ein Student der Informatik. Angeregt durch unsere Impulse, modifizierte er seine erste Sitzung in seinem Tutorium und nutzte die volle Zeit aus, damit sich die Studierenden etwas besser kennenlernen konnte. Dafür bekam er von Seiten der Studierenden sehr gutes Feedback. Egal ob im Sitzen, liegen oder stehen wir gaben unseren Teilnehmenden Raum sich zu entfalten hier sehen sie die Teilnehmenden bei der Anfertigung einer Collage mit Bezug auf die eigene Rolle als Tutorin ein sehr schönes Feedback war das Schreiben von Teilnehmenden am Ende der Tutor Summer School welche zeigt dass auch gerade unser Investment in den emotional sozialen Bereich Früchte getragen hat die Rückmeldung aus der begleitenden Evaluation Belegt zudem, dass die fachlichen Inhalte ebenso gut angekommen sind und auch gerade die Kombination mit externen Trainerinnen sehr gewinnbringend war. Zum Abschluss ein Bild von unserer ganzen Gruppe mit dem eigens für die Tutor Summer School entwickelten Motto Proud to be a Tutor auf einem extra produzierten Button. Wären wir jetzt in einem Präsenzvortrag, hätten wir ihn auch gerne verteilt. Das Motto entspricht unserer Haltung, die wir unseren Tutorinnen vermitteln möchten. Nämlich, dass sie stolz auf sich sein können, etwas zur Verbesserung der Lehre an der Hochschule beizutragen und zusätzlich berufsrelevante Kompetenzen zu erwerben. Gestärkt, ermutigt und mit deutlich mehr Selbstvertrauen konnten wir die TutorInnen in das neue Semester und ihre tutoriale Arbeit entlassen. Wie es mit den ersten studentischen TutortrainerInnen weitergeht und welchen Einfluss die tutorielle Biografie auf ihre eigene Professionalisierung hatte, möchte ich hier kurz umreißen. Als erster studentischer Tutor Trainer bin ich aktuell nebenberuflich als Trainer unterwegs und werde im Sommer einen Trainingsauftrag umsetzen, welcher durch eine Teilnehmerin der Tutor Summer School an mich herangetragen wurde. Diese ist in einem internationalen Frauennetzwerk als Alumne aktiv und möchte das Thema Persönlichkeitsentwicklung in ihre Gruppe einbringen. Zudem plane ich meine Promotion, in welcher es im weiteren Sinne auch um Lehr-, und Lernprozesse, soziale Identität und Führung geht. Jan ist noch als Tutor aktiv und prägt die nächste Generation von studentischen Tutoren aktiv mit. Er konnte ein Stipendium erhalten, plant eine Promotion in Musikwissenschaften und freut sich auf die begleitenden Lehrtätigkeiten. Jan und ich werden zudem in diesem Sommersemester noch ein Teamtraining entwickeln und umsetzen. Eva wird uns leider zum Sommersemester verlassen und darf sich in den USA auf ein Stipendium freuen, wo sie auch Lehrtätigkeiten ausüben wird. Bei Ihrer Bewerbung spielt Ihre Arbeit in der Tutorqualifizierung eine wichtige Rolle. Wie Sie sehen, hat die Arbeit in der Tutorenqualifikation unser Leben ein Stück weit geprägt und diese positiven Erfahrungen möchten wir noch weiteren TutorInnen ermöglichen. Abschließend möchten wir mit Karl Rogers darauf hinweisen, dass Lernen nur ermöglicht werden kann. Die Erschaffung von Angeboten ist dabei zentral. Wie effizient die Lernenden sich auf diese Angebote einlassen und diese nutzen, können wir nur begrenzt beeinflussen. Dass dies in unserem Fall aber durchaus erfolgreich war, zeigt das Zitat einer Studentin, welche Teil der Tutor Summer School 2019 war. Dieses Ziel, dass Studierende sich partizipativ einbringen können und der Einfluss sogar noch nach dem Training anhält, ist alles, was man sich als Trainerin wünschen kann. Wir bedanken uns im Namen des Tutoren Qualifizierungsteams herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und freuen uns auf ein Feedback von Ihnen.